Leelo. Seht ihr mich, seht ihr mich alle. Gut, viele Leute schauen mir zu, ne? da schauen mir Leute zu, da schauen mir Leute zu. Und wer jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat, ne? der wünscht sich vielleicht so ein Screencasting-Dingenskirchens, wo dann seine Webcam zu sehen ist, aber nur die Webcam, ne, nur sein Webcam-Bild und nichts anderes. Ne? Man hat natürlich diverse Video-Software für Webcam. GeoVC View oder Cheese, aber da steht ja immer Cheese und GeoVC View und Gedöns. Habe ich gesucht, wie kann ich denn jetzt nur, ne, nur mich, ne, mich unter Mensch, mal mitten ins Video bringen einfach nur das Videobild und fertig. Ne? Ich hatte ja unlängst mal ein Video gemacht zu einem kleinen Skript. Wo habe ich es gerade noch? Ich habe schon gerade geschaut. Webcam Pi. Das habe ich schon mal am Zombie-Skin geändert. Ne? Habe ich schon mal am geändert. Gut. Also man, man sieht mich hier, ne? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen getrickst. Ne? Ich bin natürlich jetzt nicht auf Madeira, wo das Foto her stand. Ne? Ich drücke jetzt mal Alt, ne? damit ich das Fenster verschieben kann. Das hat nämlich keine Frames, keine Rahmen. Rahmenloses Fensterchen, das ich positionieren kann, wo ich will. Da wollte ich hin. Ne? Das hier ist eigentlich nur <lacht> Symbolgröße ändern: äh, ein Symbol von. Linux Mint, ja, eigentlich nur von Linux Mint. Mit Alt gedrückt, linke Maustaste kann ich das Fenster da wie ich will. schon bin ich im Fernsehen. Ne? kann ich jetzt im Fernsehen. Gut, das entsprechende Python-Skript, das hatte ich gefunden im Internet. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen modifiziert. Man sieht, ich habe den Fenstertitel, obwohl es gar keinen Titel hat, The hat genannt. Das führt dazu, ne? dass das Fenster erscheint, auch hier in der Fensterliste. Und ich kann es verkleinern und vergrößern. Ne? Minimieren, Maximieren, Größe immer im Vordergrund und so weiter. Kann ich machen. Ne? Es ist ein ganz normales Fenster. Aber der Witz bei der Sache war, erstmal habe ich natürlich die, wie im letzten Video, vor Urzeiten gezeigt, die Buttons Start, Stopp, Quit, Entfernt. Die habe ich entfernt. Das habe ein bisschen modifiziert. Brauchte ich nicht. Ja. Brauchte ich nicht. Ich brauchte lediglich den G-Streamer auf State Playing setzen, dann brauchte ich nicht mehr auf den Knopf zu drücken, dann brauchte ich die Knöpfe nicht mehr. Ne? Habe ich im letzten Video vor Urzeiten mal erzählt. Das ging. Ne? Da holte doch unser G-Streamer für uns Stöckchen mit dieser Geschichte. Gut, dieses Skript, das ich gefunden hatte, hatte ich mir jetzt ein bisschen modifiziert. Und ich habe dann gerätselt, wie kriege ich solche Dekorationen weg. Ne? Fenstertitel wollte ich gar nicht. Ne? Ich wollte nicht, dass da Cheese steht. Ich wollte nicht, dass da steht so im fenster titel ne? also nicht so ein webcam bild so groß und oben drüber noch einen rahmen und titel und noch knöpfe zum schließen ich wollte einfach nur das nackige bild habe ich lange sucht ne? da habe ich lange, lange wolf gesucht bin dann auf dieses ding ne? windows set decorated ne? eigentlich bei uns jetzt mit PyGTK geht es nur um set decorated und da gibt es eine Boolean, ne? also die Wahr oder Falsch, was man übergeben kann. Und das habe ich mal auf Null gesetzt. Und da waren die Rämpchen. fort. Gut, entsprechendes Skript hänge ich euch an. Fand ich jetzt ganz witzig, mich da mal so ein bisschen äh, hier in die Szene zu setzen. Ne? Voll in die Szene. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Wie gesagt, Skript hänge ich euch an. Dann könnt ihr euch selber mal so ein bisschen in Szene setzen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben, Grüßen und Tschüss.